Ja, herzlich willkommen. Dankeschön fürs äh, Dasein und äh, ihr seid bestimmt alle sehr gespannt, was jetzt die Suchmaschine der Zukunft sein wird. Was wird das wohl für eine merkwürdige Idee sein? Und wenn man darüber nachdenkt, was die Suchmaschine der Zukunft denn sein könnte, dann äh, muss man natürlich in die Vergangenheit blicken und das werden wir kurz tun. Erstmal die Frage, was, über was reden wir, wenn ich über die Suchmaschine der Zukunft rede? Wir wissen, da gibt es ein Web draußen und es gibt Web-Suchmaschinen und äh, was man aber eigentlich noch beachten muss ist, dass es auch andere äh, Wissensgebiete gibt, für die es auch interessant ist zu schauen, was es dafür für Suchmaschinen gibt. Es gibt Suchmaschinen für geografische Fragestellungen, Multimedia, Nachrichten, Social Media, Produkte, Preise, äh, auch fürs File-Sharing. Und das kann man nicht alles in eine Web-Suchmaschine reinpacken. Äh, bei Web wissen wir, das ist Google. Es gibt aber viele äh, Bereiche, wo nicht nur eben spezielle Daten gehostet werden, sondern auch eben Suchmaschinen sind. Äh, Informationen, die in Twitter drin sind, sind nicht so sehr sichtbar in einer Websuchmaschine Und auch das, was bei Facebook äh, an Daten drin ist, das möchte nicht die möchten nicht, dass das bei Google erscheint. Das ist nicht so einfach, da Daten rauszubekommen. Und die Portale möchten gerne, dass man auf ihren, äh, auf ihren Portalen bleibt, um dort zu suchen. Äh, die Frage nach der Suchmaschine der Zukunft bedeutet also auch, was sind die Daten der Zukunft und äh, wie gehen wir mit diesen Daten um? Jetzt schauen wir erst mal in die Vergangenheit. Wie hat denn das Web angefangen? 1994 fingen also erst die ersten persönlichen Homepages an zu wachsen und GeoCities war der erste Platz, wo es einen Dienst gab, wo es einfach war, persönliche Homepages einzustellen und da kamen dann eben sowas wie Hochzeitsbilder und die ersten Katzenbilder, denn wenn man eine eigene Homepage hat, dann muss man sich ja fragen, was tut man denn da drauf, was kann man denn so alles so fotografieren? Ah, da ist ja die Katze, dann mache ich mal ein Bild davon und äh, so ging das also los. Das erste, die erste Suche, die man da versucht hat, die wirklich viele Leute benutzt haben, war von Yahoo und es war gar keine Suche, sondern man hatte damals in Kategorien wie, wie Telefonbücher oder Nachschlagwerke gedacht und so haben also die Gründer von Yahoo einfach ihr persönliche Notebooks genommen und haben die online gestellt und haben sie weiter moderiert und aus diesen, äh, dieser moderierten Liste ist dann eben ein Portal geworden, wo man in Kategorien gebraust hat. Das ist ja groß geworden, es kam dann irgendwann auch eine Volltextsuche dazu, aber der Zugriff auf die ersten Daten im Web war, eben über eine, einen Kategoriekatalog. Ja, so sah es dann also aus nach ein paar Iterationen und so sieht es auch heute noch ein bisschen aus, aber das war so das historische Portal, wo man suchen kann, oben auch der erste, erste volltext und das, was man aber damals genommen hat, Alta Vista, äh, war quasi das, äh, was, was da war zum Suchen. Wenn man gesucht hat, war das Alta Vista. Alta Vista hatte einen ganz tollen Ranking-Algorithmus, nämlich wie je öfter das Wort auf der Seite vorkam, desto besser die Wertung. Das heißt, die ersten Suchmaschinenoptimierer haben festgestellt, oh, ich schreibe das Wort einfach mal unsichtbar unten dran und ich wiederhole es ganz oft, dann bin ich ganz oben in der Trefferliste. Und damit hat dann äh, Google irgendwann aufgehört. Ja, ZIP2 ist so ein Beispiel, das wahrscheinlich niemand kennt. Das war auch der Versuch oder der sehr erfolgreiche Versuch, dass man eine, eine Datenmenge, die vorher nur in Papierform da war, nämlich die gelben Seiten, auf einer Webseite durchsuchbar macht. Und das wurde gegründet von Elon Musk, der jetzt mit SpaceX zum Mars fliegen will. Er hat mit dem Verkaufserlös von ZIP2 hat er dann PayPal gegründet und von dem Verkaufserlös von PayPal dann SpaceX und Tesla gegründet. Und äh, vielleicht sorgt, hat diese Seite dafür gesorgt, dass wir irgendwann zu einer multiplanetaren Zivilisation werden, denn das hat er ja vor. Also hier die Gründung der multiplanetaren Zivilisation äh, der Menschen. Zip 2 also von Alta Vista dann gekauft. Die haben äh, gedacht, ja, dann erweitern wir das, aber Alta Vista ist ja dann irgendwann von Google überrannt worden. Google hatte also einen äh, tollen Algorithmus, der diesen, diesen Unsinn mit den wiederholten Keywords auf den Seiten äh, äh, erkannt hat und hat einfach die Verlinkungsstruktur zum äh, äh, Ranking-Attribut äh, gemacht. Das ist eigentlich eine ganz, ein ganz alter Hut, denn äh, der PageRank ist eigentlich ein äh, Citation-Rank, was in der Wissenschaftswelt eine, eine, eine bekannte Sache ist. Man ist ein umso besserer Wissenschaftler, je oft seine, die eigenen Dokumente zitiert werden und dieser Zitiermechanismus ist der Rankingmechanismus anfangs gewesen. Bei Google inzwischen hat sich das stark geändert. Die Wikipedia hat dann äh, die ersten äh, hochqualitativ äh, moderierten Inhalte erzeugt, die nicht jetzt so Katzenbilder waren und so. 2001 ist auch schon außerhalb der Dotcom-Blase, wo man also dann äh, nicht wusste, wo führt das denn eigentlich alles hin. Und äh, die ersten großen Unternehmenspleiten waren schon da, äh, Wikipedia läutet dann auch das Web 2.0 ein, also das Web, das nicht statisch durch Webseiten, nicht einmal Hochlade erzeugt wurde, sondern von äh, User-Generated-Content. Und User-Generated-Content führte dann eben äh, später auch dazu, dass wenn ich jetzt eigentlich so etwas wie einen Blog habe und immer wieder was publiziere, dann kann ich das doch viel leichter machen, wenn ich das in einer Umgebung habe, wo ich schon weiß, welche Leute das lesen. Und äh, so kam dann Facebook mit äh, äh, der Idee, äh, eine Community, eine Social Community zu gründen. Äh, dann an YouTube, äh, war auch erst so ein Versammlungsort, wo man irgendwie die, das Video von der Hochzeit und wiederum sehr viele Katzenvideos hochladen konnte. <lacht> Twitter 2006. Ähm, mit einer schrägen Idee, ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, was, was diese Micro-Messages überhaupt bedeuten sollen. Telefon? Das Semantic web war dann immer irgendwie, nachdem man also schon in 2004 war und es hieß, wir sind im Web 2.0, wir haben jetzt User-Generated Content, wo führt das denn hin? Gibt es ein Web 3.0, wie wird das aussehen und wie werden die Suchmaschinen der Zukunft aussehen? Und Tim Berners-Lee hatte dann äh, ja nicht nur das Web erfunden, er hat dann auch das... Ähm, Semantic web formuliert. Äh, die Idee ist, dass man, äh, dass man in, in HTML annotiert, worüber die Seite spricht. Also wenn da eine, ein Name ist von einer Person, dann schreibe ich daran, äh, hier wird gesprochen von dem Namen einer Person. Und welche Person ist das? Und so kann man dann äh, alles Mögliche in einem Dokument mit einem Vokabular beschreiben. Ich dachte immer, wenn das wirklich mal so ist, dass das alle machen, dann kommen und Google nimmt das in den Index auf, dann kommen als nächstes die Suchmaschinenoptimierer und machen es wieder kaputt und so ist auch Semantic web irgendwie nie zum Web 3.0 geworden. Tim Berners-Lee hat dann 2007 gesagt, nee, Semantic web ich habe da, ich tue es noch mal genauer beschreiben und nenne es Giant Global Er Kennt wahrscheinlich niemand von euch und es wundert mich auch irgendwie nicht. Die Ideen sind insgesamt sehr gut und sie werden auch wieder aufgegriffen, aber anders als man das jetzt so denkt. In der Zwischenzeit war Semantik Web so Spielstelle für Wissenschaftler. So schnell geht die Zeit vorbei, nur noch zehn Minuten. Das ist sehr interessant. Die DBpedia muss man sich mal angucken, das ist ein Abzug der Wikipedia in annotierter Form. Ja, Bing kam ein bisschen spät, 2009. Bing ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil die weniger zensieren als Google, vor allen Dingen äh, ja auch im Adult-Entertainment-Bereich äh, sind die sehr gut. Äh, Wolfram Alpha hat niemand verstanden. Was ist eine Knowledge-Engine? Ist das jetzt eine Search-Engine? Da finde ich ja keine Katzenbilder und Facebook äh, Social Graph war eine ganz tolle Idee, da konnte man nämlich eine Suchanfrage reinschreiben, die da hieß, äh, Freunde meiner Freunde, die in meiner Stadt wohnen, weiblich sind und Single sind und nach zwei Jahren wurde das wieder abgeschaltet. Wir wissen nicht so genau, warum, vielleicht wurde es Ihnen zu gefährlich. Es gibt aber so eine Möglichkeit, eine URL zu konstruieren, die das Gleiche ausdrückt, was man vorher konnte, ähm, Social Graph. Schema.org. Google hat erkannt, dass das Semantic web doch sinnvoll ist und führt es ein darüber, dass man ein Vokabular vorgibt und Schema.org wird verwendet vor allen Dingen in Shoppingportalen, da kann man dann ausdrücken, das ist ein Produkt, es hat einen Preis und was kann man damit machen und es tatsächlich, wenn man das jetzt auf eBay anguckt, ist Schema.org, Dinge stehen hier drin.